Diesen Sommer habe ich als Volontär an in einem internationalen Austausch zum Klimawandel teilgenommen. Als Teil dieses Projektes haben wir in Hamburg einen Aktionstag ausgerufen. Ziel war es, Leute anzusprechen und sie für Ökostrom zu begeistern. Bei der Planung und Umsetzung konnten wir viele Erfahrungen sammeln, wie es funktioniert, eine Kampagne durchzuführen. Im Team waren drei Deutsche und zwei Italiener, die glücklicherweise gerade in Berlin wohnen. In Deutschland gibt es vier echte Ökostromanbieter, die wirtschaftlich nicht mit Kohle und Atomstrom verknüpft sind. Greenpeace Energy, EWS Schönau, Naturstrom und Lichtblick. Auf diese vier wollten wir aufmerksam machen. Mit Broschüren und übersichtlichen Darstellungen sind wir losgezogen, um in der Hamburger Shoppingmeile Menschen anzusprechen. Unsere Materialien wurden mit einem Lastenrad transportiert, so hatten wir die erste Aufmerksamkeit schon sicher. Doch Leute mit den richtigen Worten ansprechen, muss geübt sein. Nach diesen eher theoretischen Gesprächen wollten wir nun selber sehen, wie erneuerbare Energien in der Praxis erzeugt werden. Im Rahmen des Moving Planet Day ging es mit dem Fahrrad quer durch Hamburg zum Energieberg. Dieser Berg ist eine Müllkippe, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Trümmerschutt und Sperrmüll entstanden ist. Auch giftige Lacke und Farben, die das gefährliche seveso Sevesodioxin enthalten, wurden dort gelagert. Nachdem man den Deponiebetrieb 1979 einstellte und der Müllberg eine Höhe von 40 Metern erreicht hatte, wurde dieser aufwendig gesichert und dabei mit einer stabilen Folie überzogen. Die nach unten durchsickernden Schadstoffe werden aufgefangen und direkt in eine Aufbereitungsanlage geleitet. Woher aber hat der Energieberg seinen Namen? Mit verschiedenen Methoden wird die Deponie als eine vielseitige Energiequelle genutzt. Zum einen findet im Hügel ein permanenter Zersetzungsprozess statt, bei dem Gas mit hohem Methananteil entsteht. Dieses wird aufgefangen und direkt nebenan in einer der größten Kupferhütten Europas verwendet. Gleichzeitig entsteht bei diesem Zersetzungsprozess Wärme, die mit Hilfe von Wärmepumpen das Infozentrum am Energieberg heizen. Fast der gesamte Energieberg ist mit Gras bewachsen. Dieses wird regelmäßig geschnitten und in einer Biogasanlage in elektrische Energie umgewandelt. Was allerdings schon von Weitem ins Auge springt, ist die riesige Photovoltaikanlage am Südhang des Energiebergs. Dort sind bisher 6000 Quadratmeter mit einer Leistung von bis zu 500.000 Watt installiert. Auf der Kuppe des Hügels stehen bereits vier Windräder, die nach und nach durch noch größere ersetzt werden, um noch mehr erneuerbare Energie zu erzeugen. Insgesamt werden durch das hier gewonnene Biogas sowie die Wind- und Solarenergie im Moment 2000 Wohneinheiten auf der Elbinsel versorgt. Share your mind so